Übereinstimmung mit der Haltung des Bundesrates beantragt Ihnen die Kommissionsmehrheit die Ablehnung der Motion mit sechs zu zwei Stimmen. Enthaltungen gab es keine. Weshalb? Die Kommissionsmehrheit ist überzeugt, es gibt in der AHV gar keine Heiratsstrafe. Im Gegenteil, wenn sich eine Gruppe benachteiligt fühlen könnte, dann wäre dies jene der Alleinstehenden in diesem Land glücklicherweise Tun Sie es nicht, denn zu verteilen gibt es in der AHV nichts. Wir haben es heute mehrfach gehört, respektive am letzten Montag. Jetzt ging es alleine in der AHV Diskussion um die Sicherung der Renten für die nächsten Jahre auf dem heutigen Niveau. Dies dient allen, den bisherigen Rentnerinnen und Rentnern, wie auch den Neuerentnerinnen und Neuerentnern. Dieser erste Reformschritt, den wir nun planen, wird nun für ein paar Jahre reichen. Bald danach braucht es aber den nächsten Schritt, eine strukturelle Reform, die sich vertieft mit den Folgen der demografischen, aber auch der gesellschaftlichen Entwicklung befasst. Es gehört aber auch zum politischen Spiel, sich lautstark für die vermeintlichen Interessen seiner Klientel einzusetzen. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass man dann Recht hat. Ebenso wenig klar ist es, ob die Forderung letztlich überhaupt im Interesse dieser Klientel ist, den scheinbar benachteiligten Ehepaaren, denen sich am Ehepaarplafond von 150 Prozent stossen. Denn hinter dieser Diskussion stehen durchaus eben auch strukturelle, vertiefte Fragen, die wir dereinst in einem zweiten Reformschritt mit den strukturellen Maßnahmen in der AHV angehen müssen. Auch wenn der Bundesrat die Antwort klar gibt, bereits aus dem Jahre 2016 stammt sie, hat sie Aktualität und Brisanz demgegenüber nicht eingebüßt. Der Bundesrat hatte bereits in seiner Botschaft zur Volksinitiative für Ehe und Familie gegen die Heiratsstrafe vom 23. Oktober 2013 in einer Gesamtanalyse dargelegt dass Ehepaare nicht nur in der AHV und in der IV, sondern auch in anderen Sozialversicherungen, namentlich der beruflichen Vorsorge oder der Unfallversicherung, insgesamt besser geschützt und gegenüber nicht verheirateten Personen privilegiert werden. Es geht also, wenn schon, nicht um die Beseitigung einer Benachteiligung der Ehepaare, sondern um den Abbau von Vorteilen. Die Kommission hat beim Bundesrat aber nochmals konkret nachgefragt. An den verheirateten Status sind so wesentliche Leistungen wie die Witwenrenten, der verwitweten Zuschlag und das Beitragsprivileg nicht berufstätige Ehepaare geknüpft. Unter dem Strich fahren die Ehepaare gemäss Bundesrat um 400 Millionen Franken besser als Alleinstehende. Wie es der Bundesrat deshalb auch schon formuliert hat, es gibt nicht eine Heiratsstrafe in der HV, sondern ein Heiratsbonus. Sollte aber die Plafonierung der Renten aufgehoben werden, müssten als Ausgleichsmaßnahme deshalb auch Anpassungen bei den heutigen Begünstigten für Ehepaare vorgenommen werden. So hielt es der Bundesrat bereits 2016 in seinem Antwort fest. Eine Aufhebung sämtlicher zivilstandsabhängiger Regelungen in der AHV und der IV würde somit einen umfassenden Umbau der ersten Säule bedingen, der insgesamt Mehrausgaben zur Folge hätte. Wie stark beispielsweise der verwitweten Zuschlag wirkt, zeigt ein Blick in die AHV-Statistik 2019. Während ledige Frauen eine durchschnittliche AHV-Rente von 1894 Franken pro Monat bezogen haben, erhielten verwitwete Frauen mit monatlich 2176 Franken massiv höhere Renten. Zu beachten ist gemäß Bundesrat auch, dass sich eine Aufhebung der Rentenplafonierung je nach Einkommenshöhe unterschiedlich auswirken würde. Nur Personen mit tiefen Einkommen erreichen heute mit ihren Renten die Plafonierungsgrenze nicht. Eine Aufhebung der Rentenplafonierung würde daher Ehepaaren mit mittleren und hohen Einkommen Verbesserungen bringen und vorwiegend Ehepaare begünstigen, die zusammen mit den Renten aus der zweiten Säule bereits heute vorsorgemäßig gut aufgestellt sind. Unter den in der Schweiz wohnhaften, verheirateten Paaren, bei denen beide Ehepartner eine Altersrente beziehen, erhalten gemäss AHV-Statistik 2019 rund 57 Prozent die plafonierte Maximalrente von 3.555 Franken. Das war der Stand 2019. Heute sind es ja bekanntlich 3.585 Franken. Ehepaare mit Einkommen unterhalb des Maximalrentenbereichs sind dies immerhin 43 der Betroffenen würden hingegen gerade keine Leistungsverbesserungen erhalten. Das hat die Kommission nochmals klar vom Bundesrat nachgefragt und diese Antworten gekriegt. Deshalb war die Kommission unmissverständlich der Meinung, dass jetzt im Rahmen der AV 21 Diskussion nicht noch parallel gefallen gefahren werden sollte. Deshalb lehnt die Kommission diese Motion mit sechs zu zwei Stimmen ab. Ich bitte Sie, dies ebenfalls zu tun. Besten Dank. Herr Müll, das Wort für die Minderheit hat Herr Hecklin. Präsident, sehr geehrte Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, in einem Punkt gehe ich mit dem Sprecher der Mehrheit einig.